Ja, wir gehen hier rein, ja, das ist der traditionelle Dorf, der ja, das ist äh, ein, der einige Dörfer bei uns hier, ja, das noch, Dörfer. ja, das noch äh, so erhalten bleibt, Ach. ja, ich meine, da gibt es nicht, nicht mehr und so viele Dörfer. Leben die Menschen jetzt wirklich noch hier, ja? wenn jetzt keine Touristen da Genau, sind die leben da, das werden das auch schon von der Regierung unterstützt, ja, ja. deswegen... Dürfen die dann die Häuser nicht neu aufbauen, ja. die müssen Ach, halt dann, die müssen so dann so lassen, die das, ja. Ja. weil die dann auch schon Geld von der Regierung auch bekommen. Ja. Und das gilt als Museum. Ja. Und das ist nach der Tradition von meiner Kindheit, habe ich auch in so einem Dorf gelebt. gelebt? Ja. Weiß ich noch, wie das Haus mein Vater war, also meine ja. Eltern. Das war auch schon so mit Bambus geflochtener Wände, sowas, ne? Und mit den Dächern, das, diese Reedsdächer sind das ja, gell? Genau, genau, das ist aus Gras, ja? Aus Gras. Darf ich hier drin fertig? Ja, kein Problem. Man kann auch schon so rauchen. Bisschen Spaziergang machen, ja? Ja. ja. Das ist ja, die haben ja keine Fenster, obwohl da auch ein Fenster da, aber wird selten dann aufgemacht, ja. ja. Und äh, das ist auch dicht genug, ja, also dass wenn es regnet, wenn es regnet ja, dann dann, wenn es stark regnet, genau, hält's auch. dann bleibt es auch dann das Wasser für eine Weile da. Dadurch ja. wird auch schon die Temperatur ein bisschen abgekühlt. Aber Ach. sowieso, es liegt jetzt schon 1600 Meter über dem Meerspiegel. Ja und äh, dann ist es sehr cool. Ja, ja ist kalt. Hier ist. sind auch Nächte kalt, oder? Äh, ja, genau, genau. Ja. Wir gehen hier lang, ja. Also ja, ich kann ja. auch schon besser zeigen. Die sind äh, wie damals. Das Haus hier sieht einfach wie das Haus von der alten Zeit aus. Ja. Ja, also das... Und hier sitzt man ja, ja genau. Zu bestimmter Zeit normalerweise äh, nach dem nach der Arbeit, ja? ja. Also die sitzen so hier rum, unterhalten sich ja und... Ja, also mit der ganzen Familie oder wird sich auch schon hier versammelt, wird auch schon etwas vom Dorf besprochen, ja. Mhm. Und da kommt oft auch schon eine Entscheidung für das ganze Dorf auch von hier. Aber die sind im Prinzip schon eine große Familie, große, ja? ja. Wie gesagt, ja, da gibt es auch Leute, da gibt es auch schon heiß, wo... Haus, wo einige Familien da drin leben, aber jetzt, die haben jetzt mhm. ihr eigenes Haus, ja. Ah, ja. Bambushaus. Ja. Da gibt es dann auch schon Speicher, das ist Reisspeicher, ja. weil, Reis? Die Reis, ja. weil, oh. weil die Leute halt dann von... Das hinten oder das Genau, hinten. das beide, beider, beider ja. Das hier äh, gibt es auch schon hier drin. Ja. Zum Beispiel hier oben, ja, da wird Reis gespeichert. Ja, da. Weil die dann auch schon Reisfelder haben und nach Zeit, ja. dann gibt es Haufen von Reis. ja, Dann müssen die dann halt dann speichern. Und ja. Sich den da, genau, so für die, die nächsten kommen. sechs Monaten zum Beispiel, ja. weil es oft auch schon ein großes Fest hier stattfindet. Ja. Ja. Dann müssen die dann selber dann. So mit dem Reis dann selber versorgen, ja, verpflegen, ja. Ja, so, um Mehl, Mehl zu machen, ja. ja. Da kommen Reiskörner rein und dann kommt Mehl raus. Pulver, meine ich, hier. ja. Sehr. Holz wird auch schon gebraucht, gebraucht zum Kochen, wenn also. irgendwie mal so ein großes Fest stattfindet, ja. ja. Das ist Aber alles der Brennholz, Brennholz. genau. Ja. Ah, ja. Da haben sie nicht nur zwei Reisspeicher, sondern auch schon mehrere in dem Haus, äh, in dem Dorf. Da, da wird es auch schon so wasser äh, Container hier gebaut von der Regierung, ja. Das war, das ist alles schon für die Tiere, Vieh, ja. So wenn das so matschig aussieht, ja, ja, das sind da, Kühe. ja Kühe oder Ziegen. Ja? Ja. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ja? In Deutschland. Da war ich ja. so, wenn die Kühe Aber jetzt, jetzt äh, sind die Kühe vielleicht dort auf Felder ja, beim ja. Grasen. ja. Da werden die Klamotten getrocknet. Da gibt es ja Ratten auch manchmal, die dann die Reis, gespeicherten Reis dann hier so fressen, ja. Dann wird's dann hier so gebaut, dass die Ratten überhaupt nicht klettern können. Ja. Und sind die Häuser dann auch so geschützt, dass die Ratten nicht rein können? Ja, also da sind oft auch Ratten drin. <lacht> das ist aber da könnte ich nicht schlafen. Dann hätte ich Probleme. <lacht> dann ist ja nicht für, sind ja nicht für Touristen. Aber ja. ist schon ein richtiges Richtig. Dorf. Ja. Also die leben jetzt noch. Genau, vorbei. ja. Also ich meine, wie ich damals auch gelebt habe. Ja. Ne? Aber jetzt sieht man das überhaupt nicht mehr. Ja. Weil die Regierung ein, einfach äh, diese Reichstroh äh, verbieten, das zu benutzen, ja, Ach so. das äh, ja. wegen Brandgefahr, ja. Ja? ja, also die können auch schon leicht brennen, ah, ja. ja, die haben auch schon dazu die Vieh da, Ziegen oder Hühnchen, da werden die dann hier gezüchtet ja. und da machen die davon auch schon Geschäfte und dann werden die dann auch ab und zu mal geschlachtet. Ja. Ja, wir können auch Pass auf, der. <lacht> <lacht> Hallo? Hey. da, lagi <lacht> si si si <lacht> Ja, ich bin Langsana Mumbelangan. Tabak, ja, Tabak. Nein, ich bin zu Ja, ich bin zu flescht. Ja, ich Ja, ich das sugur Lea Paranen? Äh... Ja, ne? Von doch schnarrue. Von doch schnarrue. lea tust du an dich, ne? Ja, da... Die werden geschlachtet auch, oder? Vielleicht werden die auch verkauft, ja? Die Hühner. Die Hühner. Die machen auch schon damit Geschäfte. Geschäft, ja. Ja. Ja, Ziegen, gibt Ziegen Ja. Yeah. Das ist aber ein Tierurlaub bei dir, ne? Ich <lacht> geh schon mal tief. Tauben, ja. Oh ja, tauben. Ja. Guck mal, da wird's auch schon. Oh, da kommt gleich Regen hier. Ja. hier sind auch schon mehr Ziegen, hier. Ups. Wir haben eigentlich wegen Schirma im Auto. Das ist nicht schlimm, wir können ja hier unter den Dächern und also nur uns stört das nicht. Also. Wenn wir ein bisschen nass werden. <lacht> auch hier. guck mal. <lacht> oh ihr das ein <lacht> <lacht> Ja, jetzt <höre> ich hin. <lacht> Die müssen wir oben hoch und runter stellen. <lacht> ja, Was Wir werden nass. Hier können wir dann auch schon gleich im Schatten kommen. Ne? Oh. oh! Hier rüber? Oder? Da auch ist in Ordnung. Und hier hat jedes Haus macht was anderes arbeitsmäßig. Genau, eigentlich. Äh, die Männer gehen hier zu, den, äh, zu dem Berg, ja, ja. auch, ja, machen Ackerbau, so. sowas. Ne? Leben von so, der Ackerbau. Oder genau, kümmern sich dann um die Kinder. Ja? Manchmal die weben auch, die Männer, ja, also die, wenn die dann etwas schickst, dann tragen ja. wollen, dann wird es gewebt, ja, alles mit der Hand gemacht. Ja? Da ist auch schon eine alte Frau, selten sieht man hier bei uns ja, ja weil die Lebenserwartung bei uns ja normalerweise äh, 65, ja, 70. Habe ich zu ihr gesagt, dass es hier ganz wenig ja. wirklich alte Menschen gibt. Genau, äh, ja. also genau, ja, mein, mein Vater ist 80 ja, jetzt. Oh, ne? das ist gut. Äh, ja, also äh, hat aber schon einen Schlaganfall vor einem Jahr. Und es hatte medizinische Betreuung ja. sehr gut? Ja, ja. Ich muss mal kurz hier rüber. Ja, ja. Die, <lacht> die hat yeah. Ja. Jetzt er weg. Ah, ja. Hat Angst, ja. Es regnet. Es ist gerade Regenzeit, heißt es. <lacht> Oh, the, yeah, yeah, that yeah, <laughs> <laughs> Ich die den Gern, dann hab' <lacht> Warum? Der <lacht> Beiß nicht, ne? Nee, jetzt weiß ich nicht. Aber ich will ja noch mein kleines Geld hinter. Wo ist es? Da runter. Der hat Angst. Muss man so machen. Will ich? Ein bisschen Angst. Ein bisschen. Ja, gleich, wir warten ein bisschen, dann ja. wird es dann euch hören. Bist du?